Beachparty zur Sommersonwende in der Nähe von Aromanches Lesbens. Wir stolperten darüber, als wir einen Strandspaziergang machten. Circa zwei Kilometer von Aromanches Lesbens baute eine Band gerade auf. Mit viel Kauderwelsch in Englisch und Französisch erfuhren wir, dass hier eine kostenlose Beachparty sein sollte. Natürlich die Speisen und Getränke waren schon zu bezahlen. Doch für französisches Verhältnisse in sehr zivilen Preisen. Den Leuten und uns machte es richtig viel Spaß. Zum Ende gab es dann sogar noch ein tolles Feuerwerk. Und wir hatten wieder ein paar neue Bekanntschaften mit Einheimischen gemacht.